Wer ist dann Daddy Sebastian? Bitte, Eddy, Alter! Moin ihr Lieben und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Ich nutze die Gunst der Stunde. Ich habe hier drei Ehrenmänner. Wir testen nicht Hochstapler in Münster. Moin Jungs. Was habt oh, ihr eben oh. gesagt? Ich sag dir ehrlich, bester Burgerladen in ganz Münster. Vielleicht Immer voll guter Burger, top. Ich sag Vielleicht sogar ganz Deutschland, sei ehrlich. Kann gut sein, kann gut sein. Muss so. mal testen. Okay, wir ich bin gespannt auf deine Meinung. Ja, ich werde schauen. Vielleicht teste <lacht> ich auch noch einen anderen Burger. Mal gucken, lasst euch überraschen. Nein, ich werde euch rechtzeitig aufklären. So, wir testen das für den Burger. Danke für die Action, Jungs, ne? Jo. Danke schön. Ja la, la, ciao, ciao. Also wir sind hier beim Hochstaber und denkt ich fahre nur irgendwie hier hin, weil ich Bock habe, sondern tausend Empfehlungen von euch, ich blende mal kurz ein paar ein hier oben noch. Wir werfen eine Kleinigkeit aus meinem Burger Video und überhaupt, wir suchen ja den besten Burger Deutschlands. Ich nehme nicht nur mehr diese Standard Burger, nicht nur Cheeseburger, sondern auch Special Burger. Ich glaube, das ist interessanter für euch, interessanter für mich und jetzt gehen wir rein. Mal gucken, was sie zu bieten haben. Wir müssen nur im Hintereingang rein, guckt euch das an, also hier lässt sich das gut gehen. Ich sage euch, ich will jetzt nicht hier so ganz penetrant rüberfilmen, aber es ist so verdammt voll. Es ist so verdammt voll. Aber okay, jetzt habe ich es doch getan, das aber Habt ihr das gesehen? Ganz unauffällig habe ich einen Schmecker gemacht. Hat keiner gemerkt, aber er ist richtig voll. Das ist natürlich mein Vater, sagte mal, wenn der Laden voll ist, kannst du rein. Wenn er nicht voll ist, kannst du nicht rein. So grobe Richtlinie erfüllt schon mal. Wenn der jetzt auch noch schmeckt, der Burger, dann danke für die Empfehlung. Sonst muss ich, äh, muss ich ein ernstes Wörtchen mit euch reden. So Leute, pass auf, wir haben einen guten Sebastian hier. Moin! Moin. Also, du hast mir eben die Frage gestellt. Ich sage, ich will Burger filmen. ich will dies will das. Dann also, sagst du zu mir, Weg Burger denn? Eben. Ja, was, was, was hast du Bock? Was machst du denn? Ich brauche irgendwas specialmäßig, was ich sonst woanders nicht kriege. Oder sagen wir was So, dass du sagst, der haut mich vom Ort. Das er dich vom Hocker haut, wir können den Big Daddy machen, Alter. Das ist schön zwei dicke Patties Fleisch. Big Daddy, und sieht gut, Alter. Ja, Mann, Alter, schön zwei fette Stück Fleisch, medium gebraten, ja. 160 Gramm mit Käse, mit Bacon. Hauen wir doch mal drauf, oder was? Wer ist dein Daddy, Sebastian? Big yes, Daddy, yeah. Alter. <lacht> <lacht> <Vielleicht, dann. lacht> Guckt euch mal den Sebastian-Action an. Äh, gibt mir den Big Daddy jetzt, ne? Ja, Alter, ich, also, ich mach, mach den richtig Big <lacht> Daddy. Ja, Mann, ja, Mann. Wer ist der Daddy, Sei ich? Wer, wer ist der Daddy? Oh, da steht auch schon mal hier, Gerade was guck ich, das was zum Beispiel an hier. Das sieht mir nach einem ja. schönen Vollkornbrot aus. Die Burger Buns macht ihr selber, ne? Die glutenfreien Burger Buns machen wir selber ja. ja. Gebe ich dir recht. Okay. Äh, die anderen beziehen wir aber von einem sehr guten Münsteraner Bäcker. Okay. okay. Vom örtlich ansässigen Bäcker, sagen wir mal. Genau, genau. Okay. Von dem kriegen wir oder beziehen wir einfach unser Brötchen. Okay. Nur ne, das sind ganz normale Brioche. So. Ach, das, sind, das sind schon die für mich, oder? Was? Ja, klar. Labern nicht. Hast du eben schon vorbereitet, ne? Ja, was glaubst du denn? Wenn ich weiß, was du vorbeiguckst und ich mir auch <lacht> irgendwo rein. Alter. Ich glaube, Sebastian hat auch einen eigenen YouTube-Kanal. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr ihn feiert. Und gerne, <lacht> äh, gerne auch noch weitere Kommentare für die Burger. Ganz wichtig. Wo soll es uns als, als nächstes hingehen? Das muss man wieder Fahrt aufnehmen mit den Burgern, bester Burger Deutschlands. Und jetzt warten wir erstmal, was, was von uns. Äh, ob der ein Großmaul ist oder ob er auch irgendwas dahinter Großmaul. ist. Großmaul. Die Großmaul. Darüber machen wir jetzt unsere selbstgemachte hochstapler burger äh, Geheimrezept natürlich. Frag ich frage dich jetzt nicht aus, was da genau drin ist. Die ne? hätte ja, ich dir auch nicht gesagt. <lacht> okay, schöne, schöne Tomate drauf, das ist Standard. Den klassischen Cheddar-Käse habt ihr jetzt aber spezielles. Cheddar-Käse normal. Ganz normaler cheddar Okay, das ist nichts Ölisches. Aber nicht der von Aldi, ne? Nee, von Nidl. Äh, ehrlich? Was? <lacht> <Quatsch aus. lacht> Nimmt er mich auch noch aufs. <lacht> so, kommt noch schön Bacon kommen ah, hier, weil du was oh, bist, brauchen wir nochmal zwei. Hansil, sagen wir bei uns auch. Kansier. Kansier. Ja. Türkei oder? Also. Nee, aber ja, das ist, glaube ich, Arabisch. Äh? Kann ich mal meine eigene Sprache. Ja, okay, da habe ich auch schon Probleme mit. So, so, so. noch schöne ein schönes Spiegel Spiegelei. Spiegelei von beiden Seiten. Ein bisschen Karamellzwiebeln. Karamellzwiebel, okay. Mm. Ich liebe Karamelle, die, die Zwiebeln auf Burger. sage ich jetzt schon. Hier haben wir so. <lacht> genau. <lacht> Wie viel Burger machst du so am Tag, würdest du sagen? Also Pi mal Daumen, wenn man die vegetarischen mit dazu rechnet. 200. 200? Oh, das Wir hatten auch schon teilweise Tage, da haben wir dann noch 450. Nur von hier vorne. Also, sagen wir mal so, je nachdem wie die Leute drauf sind, hast du auf jeden Fall mal 3-4 Kilo weniger auf der Rettmann. Als ne? Auf jeden Fall. Ja. Ja. Mein Vater hat zwar auch in der Küche gearbeitet, 2-3 Bier rein und dann geht das alles besser. Nein, Nein, nein. <lacht> Äh, irdisches ja. Weidehochland. Oh. Okay. Na, das kriegt äh. speziell von unserem Münsteraner Metzger und das ist sehr mhm. qualitativ hochwertiges mhm. Rindfleisch. Ja. Ich bin gespannt. Ich werde werd ihn gleich heiß testen. Viel Spaß damit. Danke, danke. Ganz kurze Werbeunterbrechung für Zek Plus. Endlich mal im Angebot. Eiweiß 20 Prozent. Heute und morgen auf das Clean Concentrate und vertraut mir Butterkeks im Geschmack. Einfach Highlight. Ja und jetzt geht es weiter im Video. Also, ihr seht zwei Fleischbrötchen. Wir haben Brioche-Brötchen. Wir haben eine hausgemachte Soße, das ist ein Rezept, den wir natürlich nicht verraten möchte. Klar. Wir haben wir haben Bacon drauf, wir haben Ei drauf, wir haben Hochland drin oder so. Also, wir haben auf jeden Fall hoch aufgefahren, was, was Qualität und Zutaten angeht, anscheinend. Ob man das auch schmeckt, das werdet ihr gleich erfahren. Normalerweise isst man Burger mit der Hand, aber wie soll ich den mit der Hand essen? Los, trau dich. Der <lacht> Next Daddy ist Super Daddy. Steht <lacht> übrigens bei falls mal jemand weil. Ich Gucken wir einmal Zwischenstand. Ja, hast du aber schon weißen Karamellisierte Zwiebeln, davon hat sie nicht vergessen. Das mussten bei auch, aber man legt dann halt die Karte hier so hin. Aber das sieht man Medium getroffen auf jeden Fall. Das Fleisch Medium getroffen. Mmh. Während der Sebastian mit mir geklönt hat, hat er es hingekriegt auf Medium-Basis. Das ist nicht so leicht. Ihr wisst, ich bin selber koch. Ließ die Kombi mit dem Spiegel Ich bin ja noch Das Sieht ein bisschen aus wie Burger Suppe mittlerweile. Ich habe aber auch gegessen wie ein Schwein. Also wie immer. Ja. ja. So Leute, jetzt die Bewertung. Ich muss sagen, das mache ich nicht gerne, aber muss leider auch den Hund manchmal beim Namen nennen. Sagt man das, jetzt das Sprichwort? Nein. Wie, <lacht> wie sagt man das? Das Kind beim Namen nennen, sagt man. Ja, das Kind. Das ist das gleiche? Da ist das Kind. Oh, keine Lolle. Ihr wisst, ich sag, wenn mir was schmeckt, aber ich muss leider auch sagen, wenn etwas nicht so und der Burger hat mir leider heute nichts. Hat mir leider nicht so gut geschmeckt. Ihr wisst immer Geschmackssache. Tausend Kommentare, die den geil fanden. Die Jungs vorher, die super gehypt von dem Burger waren. Aber es ist einfach Geschmackssache. mir hat er heute nicht so gut geschmeckt. Das Ei dazu hat nicht so gut gematcht, wie ich finde. Hat mir nicht gut geschmeckt. Die Zwiebeln waren für mich nicht so die karamellisierten Zwiebeln, die ich liebe, die ich kenne. Vielleicht mit ein bisschen süßer Note noch. Das Brot war vielleicht eine Momentaufnahme auch ein bisschen trocken gewesen. Allerdings, ich glaube, das Fleisch wirklich gute Qualität. Aber es hat auch nicht so nicht diesen Fleischcharakter, wie ich ihn im Burger suche. Dieses, dieser Fettgehalt, dieses Fleisch, was einfach reinschallert, als würde man in frische. Steak reinbeißen, so gefühlt, nur halt in Burger-Variante. Ich hoffe, ihr wisst, was ich damit meine. Es hat mir nicht zu 100 Prozent, äh, oder hat mir nicht so gut gefallen. Ich gebe dem Burger nur eine 5,5 Punkte. Ist mir ein bisschen wie im Herzen, aber es ist so, weil die Leute super geil sind. Und äh, es ist immer noch Geschmackssache. Man hat am Burger gesehen, es wird sicher in dem Burger, den andere Leute auch, wie man in den Kommentaren sieht, 8 von 10 geben oder so. Ne? Das ist meine individuelle Bewertung. es sind die Kommentare für weitere Tipps, weitere Ziele in ganz Deutschland. Ich fahre dahin. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal oder wir sind gefühlt bei dem größten Kaufhaus hier in Nordrhein-Westfalen. Ne?